Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es darum, wie andere Länder auf den Konflikt zwischen Russland und Ukraine blicken. In deutschen Leitmedien ist die Lage größtenteils klar. Russland provoziert mit Soldaten an der ukrainischen Grenze und hat vermutlich Pläne, dort einzumarschieren, während beispielsweise Deutschland und auch die USA versuchen, die Lage zu deeskalieren. Doch diese Sichtweise existiert nicht überall. Mal gibt es größere Unterschiede, mal geringere. Heute soll es darum gehen, wie andere Länder auf die Russland-Ukraine-Krise blicken und wie darüber berichtet wird. Den Anfang machen wir mit der russischen Sicht. Das größte Land der Erde hat seit einigen Wochen tausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert und fordert von der NATO, dass ein Beitritt der Ukraine ausgeschlossen wird. Allgemein soll die NATO-Osterweiterung gestoppt werden. Den ersten Sender, den wir aufgreifen, ist RT.de, früher Russia Today. RT ist der russische Auslandsnachrichtensender und bekannt für seine russlandnahe Propaganda. In einer Materie geht es um ukrainische Waffensysteme, die das Vereinigte Königreich geliefert hatte. Schon in der Überschrift heißt es Eskalation. Ukraine verlegt die kürzlich gelieferten britischen Waffensysteme in den Donbass. Auch der Einleitungssatz stellt in dieselbe Kerbe. Immer mehr Anzeichen für ukrainische Kriegsvorbereitungen werden aus dem Osten des Landes gemeldet. Im Laufe des Artikels wird dann vor allem die russische Sorge vor Kriegshandlungen der Ukraine beschrieben und außerdem der stellvertretende Chef der sogenannten DVR-Volksmilit zitiert, das sind die Soldaten der Volksrepublik Donetsk, die auf Gebieten der Ukraine ausgerufen wurde und die international nicht anerkannt wird. Hier wird der Militär allerdings so zitiert, als wäre er ein ganz normaler Verantwortlicher eines anerkannten Landes. Auch sonst ist die Darstellung oft verzerrt, so wird kein Wort darüber verloren, dass Russland um die 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert hat. Stattdessen werden in einem anderen Artikel die angeblichen Gründe der USA thematisiert, die russischen Forderungen nicht zu akzeptieren. Und zwar geht es den USA darum, ihre Haushaltspolitik und ihre Macht nicht zu gefährden. Zitat Wenn Washington seine Inflation nicht exportieren kann, kann es auch keine Defizitausgaben mehr tätigen. Wenn Russland in der Lage ist, sich selbst und diejenigen, die sich weigern, den USA zu akzeptieren, weiterhin zu schützen, hat Washington ein großes Problem, beschreibt der Sender. Und auch in anderen Medien Russlands wie der staatlichen russischen Zeitung Rossiya 1 werden die Tatsachen so dargestellt, als provozierten die USA oder die Ukraine. So schreibt die Zeitung am Ende eines Artikels zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, ein Schlag gegen den Bankensektor, die Erklärung Russlands zum Sponsor des Terrorismus, es wird immer absurder, trotzdem gehen die russisch-amerikanischen Gespräche in Genf in eine zweite Runde. Und auch in anderen russischen Medien kommen die Soldaten an der ukrainisch-russischen Grenze nicht in den Artikeln vor, oder wenn, dann nur um zu sagen, dass Russland auf eigenem Gebiet machen könne, was es wolle, ohne dass sich jemand von außen einmischen dürfe. Auf der anderen Seite der Grenze sieht das Ganze dann wieder anders aus. Die Ukraine ist das Land, das bisher wohl am meisten unter dieser Krise gelitten hat und immer noch leidet. Zur aktuellen Situation muss man vermutlich nicht allzu viel sagen. Russland hat 2014 die Halbinsel Krim annektiert und in manchen Statements klingt der russische Staatschef Putin so, als betrachte er die Ukraine als Teil von Russland. Dafür relativ entspannt klingt der ukrainische Präsident Zelensky im Inland, wie die eigenen Bürger dazu aufruft, sich nicht durch Nachrichten über einen möglichen Einmarsch Russlands verunsichern zu lassen. Gleichzeitig forderte er aber nach außen hin die internationalen Partner dazu auf, die Ukraine mehr zu unterstützen. Ähnlich schreibt es die im Land renommierte und einflussreiche ukrainische Zeitung mit Sakailo deren Namen ich leider nicht richtig aussprechen kann und die mittlerweile nur noch online erscheint. Zum Ende eines Artikels heißt es, in Richtung der USA gewandt, Zitat, es stellt sich auch die Frage, ob es möglich ist, die Strategen in Washington davon zu überzeugen, dass die Abschreckungsdiplomatie effektiver sein wird, wenn die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine auf ein Niveau ansteigt, das es sehr viel schwieriger macht, die aggressiven Pläne des Kremls umzusetzen, bevor sie beginnen. Davor war unter anderem Deutschland dafür kritisiert worden, dass Waffenlieferungen in die Ukraine ausgeschlossen wurden, mit der Begründung grundsätzlich nicht Krisenländer zu liefern. Wir werden es in Gewissen der deutschen Partner überlassen, wie diese Botschaft im Kreml aufgenommen wird, ebenso wie die Frage des des Prinzips, die aus irgendeinem Grund nicht für die Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens gilt, schreibt die Zeitung. Auch die Vereinigten Staaten spielen als führende Rolle der NATO eine entscheidende Rolle in diesem Konflikt. Nicht ohne Grund wurde in den letzten Tagen ausführlich über Gespräche zwischen US-Außenminister Blinken und seinem russischen Kollegen Lavrov berichtet. Aber auch im Land gibt es verschiedene Meinungen zum Thema und wie so oft liegt ein Graben zwischen Demokraten und Republikanern. Den Anfang macht aber erstmal CNBC. Dieser amerikanische Nachrichtensender gehört zur NBC Group und liefert vergleichsweise neutrale Nachrichten, ohne enge Verbindungen zu Parteien wie manche ein anderer Sender. In den Artikeln kommt die Message durch, dass die Ukraine von einem imperialistischen Russland bedroht wird. Laut CNBC will Putin Russland wieder so stark machen, wie vor dem Zerfall der Sowjetunion. In einem Artikel heißt es, Putin hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er denkt, der Zerfall der Sowjetunion sei eine Katastrophe für Russland und beschreibt es als die größte geopolitische Tragödie des 20. Jahrhunderts. Auch sonst behandelt die Autorin ausführlich die westliche Perspektive, ohne allerdings allzu viel die russische Seite zu beleuchten. So heißt es zum Beispiel, Eine der größten Fragen, mit der sich westliche Regierungsbeamte konfrontiert sehen, ist, wie weit Russland bereit ist zu gehen, um die ukrainische Annäherung an Europa und den Westen zu stoppen und um seine Präsenz und seinen Einfluss in dem Land zu verstärken. Die Autorin des Artikels, den wir uns angeschaut haben, ist übrigens vor allem für europäische Berichterstattung zuständig und beschäftigt sich daher auch bei Themen, die nur indirekt einen Europabezug haben, gerne mit den Reaktionen und Auswirkungen von und für Europa. Ach ja, Fox News. Die private Propagandastation der Republikaner. Was blubbern die schon wieder? In aller Ernsthaftigkeit: Fox News ist ja bekannt dafür, dass es eine sehr konservative und libertäre Einstellung hat. Und das scheint auch bei der Russland-Ukraine-Berichterstattung durch. Oft gibt es abwertende Kommentare gegenüber den demokratischen Präsidenten Biden. In einer Sendung des in den USA bekannten Fox News Kommentatoren Tucker Carlson sagte er beispielsweise, als Vizepräsident hat Joe Biden selbst eine enorme Menge an Zeit damit verbracht, sich in die internen Angelegenheiten der Ukraine einzumischen und wegen seinem Einfluss in diesem Land bekam sein Sohn Hunter einen Job in einer ukrainischen Firma und wurde dadurch reich. Dann wurde Donald Trump aus seinem Amt gehoben, weil er mit einem ukrainischen Beamten telefoniert hatte. Allgemein kann man sagen, dass Fakten in dieser polarisierenden Berichterstattung auch mal auf der Strecke bleiben, gerade bei Fox News. Falls ihr euch für die US-Medien und Medien im Allgemeinen interessiert, findet ihr ein Video dazu auf der Infocard verlinkt. Aber zurück zum Thema. Auch in der normalen Berichterstattung, die eigentlich ohne Meinung auskommen sollte, legen sie viel Wert auf beiden kritische Aussagen und lassen Personen mit dieser Haltung wesentlich öfter zu Wort kommen. Letztlich kann man sagen, dass auch bei dieser Thematik die Meinung des Senders eindeutig ist und Fox News sich nicht scheut, diese seinen Zuschauern und Lesern auch mitzuteilen. Die USA sollten sich aus der Sache raushalten. Wie man in einigen Kommentaren liest, sei die Ukraine einfach zu irrelevant und einen Krieg für so ein kleines Land zu riskieren, wäre unnötig. Mit einem ironischen Unterton schrieb Tucker Carlson in einem seiner Kommentare, »In den kommenden Tagen könnte Russland die Ostgrenze der Ukraine verletzen und das, so sagt man uns, ist nicht hinnehmbar.« in Washington bedeutet die territoriale Integrität der Vereinigten Staaten überhaupt nichts. Mauern sind rassistisch, wir sind eine Nation von Einwanderern. Aber die territoriale Integrität der Ukraine, das ist etwas, wofür wir kämpfen müssen. Und damit dann jetzt zum demokratischen Gegenstück von Fox News, dem CNN. Der Sender geht vom Schlimmsten aus. Für ihn ist Russland in Vorbereitung auf eine Invasion. Die Paukschläge in Richtung eines weiteren Krieges in der Ukraine werden immer lauter und verselbstständigen sich zu einem gewaltigen, risikoreichen Manöver, das entweder von der amerikanischen Regierung, von Moskau oder von beiden ausgeht. Anders als die konservativen, republikanischen Stimmen wird den Ereignissen eine ganz andere Bedeutung zugemessen, so schreibt der Sender. Für die Amerikaner stehen die Glaubwürdigkeit des Westens, die Wahrnehmung der globalen Macht der USA und die Möglichkeit sekundärer Folgen auf dem Spiel, die im eigenen Land hart zu spüren werden. Zum Beispiel ein krisenbedingter Anstieg der Energiepreise. Entsprechend viel berichtet CNN über das potenzielle Kriegsszenario und wie ein Krieg aussehen könnte. Dazu gehören Vergleiche von Militärmacht und Spekulationen über russische Truppenbewegungen. Auch warnende Untertöne gibt es immer wieder. Zitat Putins Plan, die Macht der Sowjetunion wieder zu erlangen, führte 2014 zur Annexion der Krim, einem souveränen ukrainischen Gebiet. Angesichts seines eigenen autokratischen Regimes ist es ja auch klar, dass eine florierende, westlich orientierte Demokratie in der Ukraine nicht toleriert werden kann. Sie könnte für Russen, die seiner langen Herrschaft überdrüssig sind, zum Vorbild werden. Und jetzt kommen wir zu unserem Fassnachbarn, dem guten alten Vereinigten Königreich. Großbritannien ist neben den USA die zweitwichtigste Figur der NATO, somit ist die Haltung in dem Konflikt vorprogrammiert. Und durch seine geografische Lage ist das UK auch wesentlich näher dran am Geschehen, entsprechend herrscht im Inland eine sehr antirussische Stimmung. Als erstes werfen wir hier einen Blick in die berühmte Times, die sich Mitte-Rechts einordnen lässt und als eine der wichtigsten Zeitungen Großbritanniens gilt und auch international renommiert ist. Auch sie geht insgesamt relativ neutral an die Sache, konzentriert sich aber sehr auf die britische Perspektive, was in der nationalen Zeitung nur schwer zu Vorwurf gemacht werden kann. Die Times berichtet vor allem über die diplomatischen Situationen oder auch über die Situation vor Ort in der Ukraine, während die russische Sichtweise wenig erwähnt wird. Als Zeitung im konservativen Spektrum unterhält die Times eine Beziehung zu den Tories und Premierminister Johnson, weshalb unter anderem der britische Verteidigungsminister Ben Wallace Gastbeiträge verfasst, was die Betrachtung durch die britische Brille natürlich noch einmal verstärkt. Der Guardian ist das linke Gegenstück zur Times, sowie die Süddeutsche zur FAZ oder CNN zu Fox News. Die Zeitung wurde 1821 gegründet und hat ihren Sitz in London. Sie ist besonders für ihr Online-Angebot international bekannt. In der Berichterstattung zum Russland-Ukraine-Konflikt unterscheidet sie sich von der Times darin, dass sie die britische Perspektive ablegt und ohne allzu großen Fotos auf das Vereinigte Königreich berichtet. Während die Times den britischen Verteidigungsminister darüber schreiben lässt, wie gefährlich Putin ist und ein Video dazu macht, dass britische Soldaten die Ukraine nun unterstützen können, berichtet der Guardian darüber, wie die Gespräche zwischen dem Außenminister der USA und Russlands verliefen und dass Russland seine Truppen nach Belarus verlegt hat. Das sollten jetzt nur zwei Beispiele sein, auch die Times berichten natürlich über die wichtigsten internationalen Ereignisse, allerdings nicht so ausführlich, wie der Guardian es tut. Am Ende geht unser Blick dann nochmal gen Osten, nämlich nach China. Die Beziehungen zwischen Russland und China sind wirtschaftlich ganz gut und auch die Staatssysteme ähneln sich. Durch den Konflikt und die damit verbundenen Sanktionsdrohungen könnte China deshalb noch weiter profitieren. Denn, sollte Russland wirklich in die Ukraine einmarschieren, würden die Beziehungen zum Westen mehr als abkühlen und Russland wäre auf China angewiesen, um keinen vollständigen Zusammenbruch der Wirtschaft zu riskieren. China hätte den Vorteil, dass man durch eine engere Zusammenarbeit mit Russland wirtschaftlich weiter zulegen könnte, und außerdem mehr Unabhängigkeit vom Westen erreichen, was die kommunistische Parteiführung als Ziel in ihrem Fünfjahresplan ausgab. Während also die Wichtigkeit dieses Konflikts für China durchaus gegeben ist, berichten die Zeitungen dort nur wenig über die Ereignisse an der russisch-ukrainischen Grenze. Auch die USA wird für ihr Verhalten nicht angegriffen, was sonst in diversen Artikeln der staatlichen Zeitungen passiert. Nur die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete in zwei Artikeln über die Gespräche zwischen Lavrov und Blinken, anders als andere große Zeitungen, wie die vom Justizministerium überwachte Bao oder die Guangming Daily, bei denen wir keine Artikel zu diesem Thema finden konnten. Man muss dazu sagen, dass unsere Chinesischkenntnisse bei Exakt null liegen und wir deshalb mit einem Übersetzungsprogramm arbeiten mussten. In Hongkong veröffentlichte zudem die of China Morning Post, die in großen Teilen noch unabhängig berichtet, Artikel zu diesem Thema. Deren Webseite ist allerdings in Festland China wegen der Internetzensur dort nicht aufrufbar. Und auch bei der Nachrichtenagentur konnten wir die Artikel zu diesem Thema nur auf Englisch finden. In der chinesischen Variante gab es keine Beiträge in diese Richtung. Ob die chinesische Regierung also diesen Konflikt ihren Bürgern teils vorenthalten will, man weiß es nicht. So viel erstmal zum internationalen Blick auf die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze. Wenn ihr noch mehr Hintergründe zu diesem Thema wissen wollt, klickt gerne auf dieses Video hier, in dem wir die Situation ausführlich beleuchten, oder ihr schaut euch diese andere Empfehlung auf YouTube an. Vergesst so oder so nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.